Vor dem Besuch im Safariland hatten wir schon eine Fahrt mit dem VIP-Bus gebucht. Die Fahrt begann in den Gehegen und Käfigen der Weißen Löwen, wo uns sehr viel erklärt wurde über die Fütterung und Tierhaltung im Park, speziell für diese Tiere und auch generell. Im Anschluss daran ging es dann durch die Raubtiergehege und auch das Freigehege, wo wir vorher schon mit unserem Privat-Kfz durchgefahren sind. Die Cheftierpfleger müssen sich natürlich nicht an die vorgegebenen Wege halten und so konnten wir relativ nah an viele der Raubtiere heranfahren. Im Freigehege war dann sehr schnell klar, dass die Tiere natürlich die Fahrzeuge kennen und wissen, dass es da was zu holen, nämlich Futter gibt und waren alle sehr, sehr zutraulich. Besonders eins der Dromedare äh, ging überhaupt nicht mehr weg und verfolgte uns sogar und wurde dann lustigerweise mit einer Wasserpistole vertrieben. So, jetzt fotografieren. Hier. Er ist hier. Er ist hier, sonst haut er ab. Du bei, ja, komm hier. Rindfleisch ne? Ja. Los, komm jetzt her, hier. so verrückt. Die geht mir so auf, zu zweimal. Ja, keine Nummer. Ja. <lacht> so, ah, sie hier. Ja. Okay. Oh, oh. oh, okay. Okay, die Gäste? Ich will ein Foto machen. Jetzt ab. Die Weiß kriegt ihr immer nur, nur zwei Stück. Ich kriege immer nur ein Stückchen. Liebe jetzt... Gäste. Über Aufzucht: Eipulver, Traubenzucker und Kalzium. Aus Sicherheitsgründen niemals die Raubtiere über Nacht hier draußen lassen und erst dann wird gefüttert und wie wir füttern, das habe ich Ihnen ja vorhin in dem Haus gezeigt, die Futterklappen jeder für sich und so weiter. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass alles lassen und die Raubtiere abends nach Hause bringen, das machen immer nur wir Vorgesetzten. Die Tierpfleger alleine, absolut verboten, und strengstens unter Saat. Vorsicht. Vorsicht. Vorsicht. Okay. Oh, Ehrlich? Ja, tschüss. Tschüss, tschüss. Okay, hey, äh, Steven. Ich, glaub, ich roll. Meine Zuckermaus. Sie mal wie in der Luft, ja? Ja, die Tiger müssen auch ihren ganzen die Körperhaushalt auch. durch das Unsere Nandus. Das Nandu gehört zu der Gruppe Vögel, die draußen funktion. Wir hatten früher mal die großen Straußen. Aber diese Strauße, die sind wirklich in der Lage, durch ihre Größe und Stärke, einen Menschen ernstlich zu verletzen. Aus diesem Grunde haben wir uns von Das sieht aber dreckig aus hier. <lacht> die haben ja so schöne Wimpern. Augen. Ja. Hallo. Ich mache das Fenster auf. Ja, und dann? Der Elefant kommt auf. Was? Der Elefant kommt auf. Ja, hat sie ein Stückchen im Maul. Holt er den jetzt raus? Nee. Mach du doch dein Fenster auf. Noch ein bisschen Futter. Fressen die eigentlich alle so, das Gleiche? Das Kippen, haben, Warte. <lacht> oh, da kommen die anderen auch ja Fenster. Schön, ne? Oh, ja, das so, Ja, das Ich habe aber nichts. Ich habe nichts. Ich Ja, nichts. Ich habe nichts. Ich habe das sind vier afrikanische Elefanten. Weiter! Wir haben einen Didi getauft. Das sind unsere afrikanischen Elefanten. Dann Kamele, Dromedale. Und Sie sollten die Tiere... Bitte halb hoch, bitte Nein, der kommt jetzt hier nicht mehr rein. Sie sollten die Tiere, die ich Ihnen fotografiere, die ich Ihnen zeige, immer zuerst fotografieren, denn die anderen laufen so um und. Die ist im Januar geworden, nee, das könnte zu früh sein. Ja. Aber jetzt kommt was Besseres. Du ist ja, ne? ja. Nicht füttern, ne? Wir machen gleich. Okay, gut, mein Herr, Sie auch. Oh. Hoi. Hoi! Hoi! Nee, der verjagt, der ist hier. Nein. Nein. Oi, komm her. Und Bitte. So. Nee, meine Kamera ist nicht zum Futtern. Wollen Sie mal die andere Seite? Das sind die Antilopen, die haben für mich die spitzesten, gefährlichsten, tödlichsten Waffen aller -Spitze Hörner, die Dolche. Die dringen vorne in den Körper ein, kommen hinten wieder raus und dann sind sie Mause, mausetot. Und von diesen vier Oryx haben drei ihr Gehirn beschädigt, aber zwei haben ihr Gehirn ganzes Leben lang geschult. Äh, Quatsch. Von den vier haben drei ihr gehören beschädigt. Und einer hat ihr gehören hier. Das ist die. die Gelbe Oma mal ja. Das sind natürlich Waffen. Ja. Die sehen irgendwie doof aus, ne? Die Lamas mit ihren zwei Vorderzähnen, die immer ja, rausgucken. So ja, ja. <lacht> ein bisschen, hä? Ja. Meine Leben, Liebende.